Ich bin Lisa von Lilo und heute geht es darum, diesen Lampenschirm mit Stoff neu zu beziehen. Ich habe hier drei DIN-A3-Bögen, die ich so zusammenklebe mit Tesafilm. Und dann nehme ich meinen Schirm. Ich habe hier eine Linie. Diese nehme ich zur Orientierung. Und lege den Schirm auf das Blatt und zeichne von beiden Seiten ab der Linie einen Orientierungspunkt und drehe nun den Schirm rum und zeichne auf beiden Seiten die Linie auf. Wenn ihr das gemacht habt, zeichnet ihr noch die Linien an der Seite und schneidet nur die obere Kante und die seitlichen Kanten ab und legt dann äh, euer Schnittmuster einmal um euren Schirm herum, um zu gucken, ob das passt und, und fixiert es mit einem Stück Tesafilm daran. Erst danach schneidet ihr die untere Rundung ab, damit es auch wirklich exakt auf euren Schirm passt. So sieht nun mein fertiges Schnittmuster aus. Ich habe es jetzt auf meinen Stoff draufgelegt und werde nun das Schnittmuster anzeichnen. Das Schnittmuster ist nun komplett ohne Nahtzugaben aufgezeichnet. Jetzt nehme ich mein Handmaß oder mein Maßband und zeichne überall 1 cm Zentim Nahtzugabe an. Wie ihr sehen könnt, habe ich nun eine gestrichelte Linie, an der werde ich mein Stück nachher ausschneiden und eine durchgezogene Linie. Das ist die sogenannte Nahtlinie. Wie ihr anhand des Maßbandes sehen könnt, habe ich genau 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt. Mit der Stoffschere wird nun an der gestrichelten Linie zugeschnitten. Ich möchte am oberen Lampenschirm und am unteren Lampenschirm das Ganze mit einem Schrägband einfassen. Zunächst versäubere ich alle offenen Kanten mit meiner Overlock. Ich zeige dir nachher noch eine Methode, wie du das mit deiner Nähmaschine auch machen kannst. Das Versäubern oder auch Verketteln der Webkante wird verhindert, dass sich die Webkante ausfranst, sprich, dass der Stoff sich auflösen kann. Falls du keine Overlock zur Verfügung hast, kannst du auch ganz einfach den Zickzackstich deiner Nähmaschine benutzen. Nähe dazu einen Stich links in den Stoff, einen Stich rechts direkt neben die Webkante. ist die Kante versäubert. Du kannst natürlich auch einen Fake-Overlock-Stich nutzen. Das Prinzip ist hier, das so sieht die Versäuberung mit dem Fake-Overlock-Stich aus. Nun werden die beiden kurzen Seiten des Lampenschirms zusammengepinnt. 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Vergesst nicht, die Naht hinten und vorne zu verriegeln. Im nächsten Schritt werden die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Damit sich die Nahtzugaben nicht mehr zurückklappen können, nähe ich diese nun fest. Das nennt sich Absteppen. Ich habe auf meinem Füßchen rote Markierungen und an der linken Markierung lasse ich jetzt hier diese Nahtlinie entlang laufen. brauche ich noch Schrägband. Dazu nehme ich mir den Stoff, so ist der Fadenlauf, quer zum Fadenlauf. Im 45 Grad Winkel zeichne ich mir Linien ein. Die nächste male ich einfach nur noch Parallelen im 3 cm Abstand und das mache ich in beide Richtungen. werde ich das Ganze noch begradigen. Das bedeutet, dass ich mir hier wieder auf eine von den Linien die 45-Grad-Linie meines Patchwork-Lineals anlege und dann hier eine Linie einzeichne. Und jetzt geht es wieder ans Ausschneiden. Und damit nun daraus ein langer Schrägstreifen wird, muss gebastelt werden. Ich nehme mir zwei Schrägstreifen, lege sie so aneinander, dass links und rechts etwa ein Zentimeter überstehen. Nicht nur etwa, sondern ganz genau ein Zentimeter. Wenn ich das mit 1 cm Nahtzugabe dann zusammennähe, ich stecke das jetzt mal auf 1 cm, dann werden wir jetzt beim Bügeln. Okay, es passt nämlich noch nicht. Das hinterher so aussehen. Okay, das bedeutet, ich habe hier ähm, ein Dreieck 1,5 mal 1,5 cm, was hier an der Ecke absteht, und daran lege ich meine Kante. Und das wiederhole ich jetzt mit allen Streifen, bis ich zum Ende komme. Beim letzten Eckstück muss ich noch mal im 45-Grad-Winkel etwas abschneiden, da ich das vorhin über die Kante hinaus geschnitten habe bzw. über die Ecke hinaus nach oben und deswegen äh, ist das jetzt in dem Sinne verkehrt zugeschnitten. heißt, hier lege ich nochmal meinen 45 Grad Winkel an, zeichne mir das ein und schneide die eine Ecke ab und dann kann ich das auch mit dem Rest zusammenfügen. geht es wieder an die Nähmaschine. Nun werden die Schrägstreifen mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Und jetzt geht's zum Bügeln. Ecken können jetzt am gesamten Schrägband abgeschnitten werden. Für den unteren Lampenschirm gehen wir jetzt genauso vor. Ich nehme mein Schrägband. Ich finde das jetzt hier direkt mal fest. Messe jetzt den Rest einfach nur noch ab. Und lasst es hier ein wenig überlappen. Der Anfang muss hier rüber gepackt werden. So. Hier sieht man dann die Überlappung. Das wird dann abgeschnitten. Jetzt können wir das Schrägband bügeln. wird das Schrägband angepinnt. wo es sich überlappt muss man jetzt nur noch ein bisschen das einschlagen damit auch der anfang hübsch ist ich entferne meinen anschiebetisch und nutze den freiarm um nun Schrägband annehmen zu können. So gebügelt, dass wir die Nahtzugaben nach innen klappen und danach das Schrägband so einklappen. Ich steppe nun das Schrägband von innen an, das ist für mich leichter. Nun ist unten alles abgesteppt. Die obere Hälfte des Lampenschirms wird genauso verarbeitet. Und danach ist der Schirm auch schon bereit, aufgezogen zu werden. So sieht nun der Lampenschirm aus. Das könnt ihr jetzt für beliebige Stoffe wiederholen und könnt somit euren Lampen immer wieder ein neues Aussehen geben. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, eure Lisa von Lilonet.